Moin moin. Heute öffnen wir eine Kleidungsmysterybox. Ich wollte gerade sagen, ich bin der Erste, der es auf YouTube macht mit Kleidung. Aber dann sehe ich, dass Alex V. auch eine rausgebracht hat. Von einer Woche. Aber die Box habe ich bestellt, bevor das Video rauskam. Deshalb... Eigentlich nichts. Ja. Deshalb öffnen wir die Box jetzt. Okay, das ist so groß. Ich habe es abgewogen, das sind 5 Kilo. Also ein ordentlicher Happen. Da steht dass es bis zu 50 Teile drin. Also angeblich. Und äh, ich habe die bekommen für 31 Euro. Da steht, das kann H&M, Zaga, New Yorker, ähm, aber auch Nike und Adidas und Co. Deshalb bin ich mal gespannt, was sich darin befindet. Was sich darin befindet, wir öffnen das jetzt. Ich bin gespannt. Also. So, sie ist jetzt offen. Ja, das erste, was ich hier sehe, sind Ausschlappen. man kann es jetzt nicht lesen, aber hier steht, ja, fort und off, just shut up, and, ja. Yeah. Okay, das ist ein Teil der Größe steht hier nicht. Ach doch, 42. Ja, verschenken oder verkaufen kann man es ja. Dann haben wir als nächstes ein. Ich sehe gerade gar nicht, was es ist. Ein T-Shirt hier... Schriftzug. Und stamm. Irgendwie sowas. Ja, von hinten schwarz. Hier steht das drauf. Wenn ich das lesen kann, bitte mitteilen. Ich kann sie nicht, nicht lesen. Ja, als nächstes... Ja, Gott. Ich sehe hier schon was. Okay, es ist eine Jacke anscheinend. Also, nee so ein Rudi mit einem Reißverschluss. Von der Marke Echimse. Kann ich nicht beurteilen. Es wird mir zu groß sein. Ja. Dann sehe ich hier noch von der Marke Engelbert Strauß. Einfach ein schwarzes Shirt, mit gar nichts. In Größe L. Er ja, wird mir auch zu 100% zu groß sein. Aber wir werden es verkaufen und dann sehen, wie viel Profit ich davon mache. Dann haben wir hier ein Sweeter von Tommy Hilfiger. Auch ein größer L. Ja, gut. Zudem, das ist das größte Teil jetzt hier von allen. Ein Hoodie. Mit dem Schriftzug. Schriftzug. Sublay Navy Cajun, fein Final 1978. Denim wir. Ja. Auch in Größe L, also wird zu mir auch nicht passen. Dann haben wir Shorts mit Palmen und den Simpsons mit dem Schriftzug und on the nose. Okay. Dann haben wir weiter die Okay, Schuhe sind schon mal nicht enthalten. auch ja, bestimmt. Ein, ich würde jetzt sagen Matrosenschutz, aber <lacht> äh, ein Hoodie, schwarz-weiß. Der Firma steht keine Firma drauf. Nur ein schwarz-weißer Hoodie. Ja, dann haben wir hier ein Hemd von Korbayek and Jones. Einfach ein schwarzes Hemd wird mir auch nicht passen. Da haben wir alles mit der Größe getroffen. Als nächstes haben wir ein großes Teil, aber ich sehe da noch Jeans vor. Ähm, ein grauer Hoodie der Marke auch Markenloser 5 Einfach grau. Wird wird mir zwar auch nicht passen. Also es ist... Ich glaube das heißt Halskragen. Oder? Und zu guter Letzt haben wir Jeans der Marke FSBN. Das sind Original Den Denim Company. 3230 in den USA, keine Ahnung, was das für eine Größe ist. Ja, insgesamt hatten wir jetzt hier drin, in so einem Paket, hatten wir, ich zähle mal die Teile: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 und 10 Teile drin. Stand zwar bis zu 50, kann ich nicht machen. Es ist so wie es ist, und ich habe sogar noch einen zweiten Teil. Der zweite Teil besteht darin, dass wir ein Paket haben und zwar eine Technik Mystery Box, und hier kann ja, das war jetzt Kleidung. Hier haben wir Technik. Ich öffne es mal, das ist so ein großes Paket. Hm. Ja, ich öffne es mal. Okay, ich sehe schon mal interessante Sachen hier. Also, das ist sehr interessant. Noch interessanter. Jetzt kommt es zum Interessanten. Also, liebe Freunde, wir haben hier einmal ein iPhone, ich würde jetzt sagen vom Gefühl her, iPhone 5s. Das ist A1533. Und danach, das ist... Apple A1533. Das ist das Modell iPhone 5S. Habe ich richtig erraten? Leider mit Dispatch-Schaden, Die Box habe ich bekommen für 21,50 Euro. Ein iPhone S, äh 5S. Ein iPod. Silber hier auch. Überall zerkratzt, aber ja, was sagt man von Apple-Sachen? Also, ich meine, sind Apple-Sachen Dann haben wir eine Hülle für den iPod. Da ist jemand ziemlich großer Apple-Fan. Dann haben wir noch hier ein iPhone 4. schwarz tatsächlich ohne display schon zwar ein bisschen zerkratzt aber geht klar ich werde die sachen auch verkaufen und da wird noch ein video kommen für wie viel ich das wegbekommen habe ein Samsung tablet hier ja, um genau zu sein ein galaxy tab 3 light 8 GB Speicher. Ja. Gut. Ähm, und zu guter Letzt haben wir hier noch ein noch ein iPhone. Die Box hat sich gelohnt, würde ich sagen. Die andere kleine Box, ja, werde ich gucken, für wie für ich das alles wegbekomme. Die Box hat sich gelohnt, auch wenn die iPhones defekt sind. Kann man die denke ich mal verkaufen. Ja, ich werde jetzt erstmal gucken, ob der Akku noch funktioniert. Bei allem. Beim Tablet stand echt, dass das, dass der Akku defekt ist, ähm, also dass es sich nicht aufladen lässt. Beim iPod muss ich gucken, da habe ich leider keinen, beim iPod und iPhone 4 habe ich leider keinen alten Apple-Stacker, also diese Dinger. Ich habe Lightning hier und ich werde mal gucken, ob das iPhone 5s und das iPhone 6 sich aufladen lassen und dann sehen wir uns gleich für euch eine Sekunde, für mich eine halbe Stunde wieder. Moin Moin! In der Artikelbeschreibung findet ihr die viele Produkte, die ich hier im Video gezeigt habe. Da könnt ihr die gerne kaufen. Wenn euch eins davon gefallen hat, schaut da gerne vorbei. Link in der Videobeschreibung. Kurz zwischen Update, Das iPhone 5 gibt kein Lebenszeichen. Das iPhone 6 hat gerade das Apple logo angezeigt und es zeigt jetzt sehe ich es mich selber es zeigt den Ladestatus denke ich mal aber es ist ja ich weiß nicht ob es funktionieren wird ja das wäre's mit dem video und ich hoffe euch hat es gefallen ihr könnt mir gerne ein paar andere Mystery Boxen Ideen in die Kommentare schreiben ich glaube hat sich eigentlich gelohnt werde ich verkaufen dazu kommt auch ein Video wie viel ich damit verdient habe sage ich mal oder verloren habe und das wär's ihr seht jetzt irgendwo hier abonnieren hier noch ein Video und hier noch ein Video. das war's mit uns ciao